Lieber Herr Schultermülse, lieber Ulrich, heute im ELEX-Interview geht es um ein ganz aktuelles Phänomen der Hacking-Angriffe auf das Online-Banking. Bankkunden stellen erstaunt fest, dass in ihrem Namen per Apple Pay eingekauft worden ist, hm. ohne dass die Bankkunden überhaupt wissen, wie kommt Apple Pay zu meinem Konto und wie können die Täter in meinem Namen eingekauft haben. Hm. Die Bankkunden haben zum Teil nicht mal ein Apple-Gerät, aber meine erste Frage ist, wie beziehungsweise was überhaupt ist Apple Pay? Ja, Apple Pay ist ein Zahlungsinstrument des amerikanischen Herstellers Apple. Das wurde mal im Oktober 2014 entwickelt für die eigenen hauseigenen Geräte. Also das begann alles mit dem iPhone 6. Das funktioniert technisch mittels NFC, das heißt wir sprechen davon Near Field Communication im Zusammenhang mit einer Wallet. Man kann aber sagen, für unser Interview, dass Apple Pay natürlich nicht nur für die iPhones existiert, sondern jeder, der ein Smartphone hat, und das kann auch ein ganz anderes Betriebssystem sein, zum Beispiel ein Android-Handy, kann mittlerweile diese Bezahlart wählen. Dann ist es halt nicht Apple Pay, sondern es ist vielleicht Google Pay oder ein anderes System. Und deshalb können wir sozusagen Apple Pay auch synonym so stehen lassen für die Bezahlart bezahlen mit dem Smartphone. Aber was genau ist jetzt passiert? Haben die Täter... Apple Pay gehackt oder wie muss man sich das vorstellen? Nein, das haben sie tatsächlich nicht getan. Was wir wissen aus den Fällen, die wir schon ausgewertet haben, ist eben, dass der Einstieg in die Tat tatsächlich nicht Apple Pay war, also das, der technische Ablauf dieses Bezahlvorganges, der funktioniert anstandslos, sondern der Einstieg in die Tat war das Hacking des eigenen Online-Bankings des Bankkunden. Man muss sich das so vorstellen, die Bezahlart Apple Pay ist ja nur der technische Ablauf auf dem Smartphone, aber ich muss ja diese Bezahlart noch mit einem Bankkonto verknüpfen und das findet im Online-Banking statt. In der Regel gehe ich in das Online-Banking meiner eigenen Hausbank und kann dort, wenn ich einmal eingeloggt bin, eben Apple Pay hinzubuchen oder auch nicht oder auch mit dem Android-Handy etwas hinzubuchen oder auch nicht. Ich kann das machen, ich muss das nicht machen, aber die Täter waren offenbar drin, die haben das Online-Banking gehackt und haben dann Apple Pay mit ihrem eigenen Smartphone verknüpft, mit ihrem Handy. Und das war dann so eine Art Blankoscheck. Dann sind sie sozusagen munter im Namen des Bankkunden einkaufen gegangen. Der wusste davon gar nichts, hat aber später das Entsetzen bekommen, als er seinen Kontoauszug gesehen hat. Aber wie muss ich mir das technisch vorstellen? Wir haben, Das ist eine spannende Frage, weil es ja sehr viele Banken gibt mit sehr vielen Online-Banking-Systemen. Aber wir haben die Fälle ausgewertet und sind zum Ergebnis gekommen, dass es momentan heute nur Schadensfälle gibt bei einem Online-Banking-System, bei dem die sogenannte starke Kundenauthentifizierung nicht vorhanden ist. Also wir haben momentan viele Schadensfälle im Sparkassenbereich. Dort nutzen Bankkunden in der Regel das S-Push-Tan-Verfahren. Und da logge ich mich auf zwei Arten ein. Entweder ich habe meine s tan Banking-App auf dem Smartphone installiert, da logge ich mich darüber ein. Oder ich gehe auf die Webseite meiner Sparkasse, da logge ich mich in der Regel oben rechts auf der Startseite ein. Da muss ich einen Anmeldenamen und eine PIN eingeben. Und das ist eben keine starke Kundenauthentifizierung, weil ich nur diese Zugangshürde habe. Die Täter können so eine Webseite fälschen. Ja, das ist ja einfach nur ein HTML-Code, den kann ich kopieren und wenn dann Bankkunden auf gefälschte Webseite geleitet werden ähm, und die sind eben auch nicht zu erkennen, weil sie genauso aussehen wie die Sparkassenseite, dann lesen die Täter einfach die Daten mit und dann sind sie drin und können munter schalten und walten. Du sagst, die ähm, Banken haben keine starke Kundenauthentifizierung. Hm. Hätte diese denn den Login verhindern können und was ist überhaupt eine starke Kundenauthentifizierung? Ja, eine starke Kundenauthentifizierung, die ist ja gesetzlich definiert seit 2018. Wir beide wissen das in § 1 Absatz 24 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes. Und da ist eine ganz lange Definition, was das genau ist. Also mit einfachen Worten ausgedrückt sprechen wir auch von dem sogenannten doppelten Login. Das heißt, ich setze eine zusätzliche Hürde für Straftäter, nicht einfach Zugangsdaten abgreifen zu können, indem ich mich zweimal einloggen muss. Also das wäre zum Beispiel, wenn ich auf der Bank-Webseite meine PIN eingebe und meinen Anmeldenamen, dann wäre das der erste Login und ich brauche jetzt noch einen zweiten Login und das kann zum Beispiel ein TAN-Generator sein. Wichtig ist aber für die starke Kundenauthentifizierung, dass beide Logins unabhängig voneinander sind. Das heißt, der TAN-Generator sollte möglichst ein eigenes Gerät sein, sollte die TAN generieren, eigenständig vom Login auf der Webseite. Und dann habe ich die starke Kundenauthentifizierung und das hätte in der Tat etwas gebracht, weil jetzt nützt es nichts, wenn ich einfach nur eine gefälschte Webseite habe und die Täter lesen mal eben meine Zugangsdaten ab. Sie müssten dann ja noch zusätzlich den TAN-Generator hacken. Und das ist ein eigenständiges Gerät und das ist eine Zusatzhürde, die hätte wahrscheinlich das wesentlich schwieriger gemacht, diese Tat zu absolvieren. Aber einfach nur den Zugang zum Online-Banking-Hacken reicht ja nicht. Ich muss ja auch noch Apple Pay zum Konto hinzufügen. Richtig, ganz genau. Aber allerdings muss man wissen, das ist erstmal der Einstieg in die Tat. Wenn man erstmal drin ist und da soll ja ein Straftäter gar nicht hin, in das eigene Online-Banking, wo ich alles Mögliche machen kann. Da kann ich Daten verändern. Da kann ich ja nicht nur Zahlungsanweisungen machen. Ich kann auch Wertpapiere kaufen. Ich kann alle möglichen Bankprodukte kaufen. Ich kann meine Kontoauszüge angucken. Ich weiß, wer mein Bankmitarbeiter ist. Ganz viel kann man dort machen. Und unter anderem kann man da auch Apple Pay hinzufügen. Aber es ist absolut richtig, das war ja die Frage, wenn man das dann tut, muss man in der Regel auch wieder irgendwas autorisieren, etwas freigeben. Und das gelingt den Täter, da kennen wir mittlerweile bei Elex ja 20 verschiedene Tatvarianten, wie man dann auch da den Kunden dazu bringen kann, dass er diese... Freigabe von Apple Pay macht, ohne dass es merkt. Das ist in der Regel ein Social Engineering Angriff in, wie gesagt, sehr unterschiedlichen Varianten, ähm, oft kombiniert mit einer Datenmanipulation. Also der Kunde nimmt eine Handlung im Online-Banking vor und er denkt, er macht A und in Wirklichkeit macht er B, nämlich er schaltet Apple Pay frei, aber das kann er gar nicht sehen, weil auch dort die Daten manipuliert sind. Unsere so, Zuhörer wollen jetzt sicher gerne wissen, was kann man tun, wenn wenn das Ganze bereits passiert ist. Ja, man kann fast immer was tun, denn das Gesetz sagt ja in § 675 U BGB, dass für nicht autorisierte Zahlungsanweisungen die angewiesene Bank haftet. Ich würde trotzdem immer noch den Versicherungsstatus des Bankkunden mit abprüfen, also sprich Hausratversicherung, Haftpflichtversicherung, Rechtsschutzversicherung und ganz wenige Kunden haben mittlerweile auch eine Cyberversicherung, würde ich auch noch mit abprüfen. Aber wir müssen mal von vorne beginnen, das Allerwichtigste, die erste Handlungsempfehlung für geschädigte Bankkunden ist, wenn man davon erfährt, dass es im Konto nicht autorisierte Zahlungsanweisungen gibt, sollte man sofort die eigene Hausbank informieren. Also das Gesetz spricht davon unverzüglich, das muss sofort geschehen, das sollte man möglichst auch dokumentieren. Das ist jetzt kein großer Aufwand, da kann man auch einen Anruf tätigen. Und einfach der Bank, den Bankmitarbeiter Bescheid sagen, hier habe ich gerade gesehen, im Kontoauszug, da ist das und das passiert. Das habe ich gar nicht gemacht. Ich habe damit nichts zu tun. Das reicht vollkommen aus. Aber ich würde empfehlen, das auch zu dokumentieren. Das heißt, ich soll später möglichst sagen können, wann habe ich, wo habe ich, wen angerufen und was habe ich dort gesagt. Also vielleicht einen kurzen Vermerk machen oder man macht die Mitteilung schriftlich. Das geht natürlich auch. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich würde immer empfehlen, Strafanzeige zu erstatten bei der zuständigen Polizei. Und der dritte Schritt wäre, professionelle Hilfe sich holen. Ich würde dazu raten, einen Fachanwalt für Bankrecht seines Vertrauens hinzuzuschalten, der sich mit solchen Fällen auskennt. Und wir haben bei ILEX einen Fragebogen, eine Checkliste entwickelt, der im nächsten Schritt müssen verschiedene Dinge abgeklärt werden, was genau hat der Bankkunde erlebt, was ist geschehen, welches Betriebssystem nutzt er, welche technischen Anforderungen hat das Ganze, ähm, welche Versicherung hat man überhaupt, welche hat man nicht, ähm, was gibt es an Kontoauszügen, wo sind die Zahlungsanweisungen dokumentiert, also wir haben eine sehr lange Checkliste, die stellen wir jedem kostenlos zur Verfügung, der sie haben will und das Erstberatungsgespräch ist bei, immer, bei uns immer kostenlos, wir wollen natürlich wissen, hat der Fall Erfolgsaussichten, nur dann lohnt sich ja die Vorgehensweise und das klären wir in der Erstberatung ab. Vielen Dank. Ja, auch dir vielen Dank für das Interview. Gerne.